Es geht heute um die Frage, was ist Trotzkismus und damit auch um die Geschichte unserer eigenen Strömung als Funke und äh, als IMT, Internationale Marxistische äh, Strömung. Und wir werden uns hierzu vor allem äh, die Geschichte des Trotzkismus und unserer Organisation in Großbritannien anschauen, <lacht> so als Ursprung. Und vor allem damit verbunden irgendwie den, den Haupttheoretiker unserer Internationalen, äh, Ted Grant, der eine zentrale Rolle gespielt hat. Uh, der das Banner des Marxismus so nach dem Zweiten Weltkrieg aufrechterhalten hat. Uh, ich werde sagen, das ist ein Zeitbereich von mehreren Jahrzehnten, ich werde viele Episoden so auslassen, nicht so detailliert behandeln und so weiter. Wenn ihr irgendwas Genaueres wissen wollt oder diskutieren wollt, schreibt es euch einfach auf und wir machen das in Dis Diskussion. <lacht> genau. Also zuerst uh, gilt es, glaube ich, klarzustellen, dass für, für unsere revolutionäre Organisation, wenn man irgendwie revolutionäre Politik macht, ist Theorie. Absolut zentral. Also, man, man kennt wahrscheinlich dieses, dieses bekannte Lenin-Zitat: ohne revolutionäre Theorie keine revolutionäre Bewegung. Uh, und das stimmt irgendwie einfach. Theorie ist irgendwie nichts Trockenes, nichts, das irgendwie nur auf dem Papier geschrieben wird, uh, sondern de facto einfach die lebendigen, verallgemeinerten Erfahrungen uh, der Bewegung, in unserem Fall irgendwie der Arbeiterbewegung. Uh, und als Organisation besteht man da irgendwie primär aus. Aus einem Apparat oder aus, aus Mitgliedern, irgendwie aus der Presse oder sowas, aus der Zeitung, sondern äh, in erster Linie besteht die Organisation aus Ideen und aus Methoden, aus einem Programm. Das ist irgendwie das Zentrale. Äh, und ohne das, egal wie groß die Organisation ist, egal äh, was sie für einen Apparat hat, ähm, wird, sie äh, wird sie schlussendlich immer an den großen Fragen irgendwie scheitern, wenn sie nicht die, die revolutionären Ideen komplett äh, klar hat und komplett scharf. <lacht> Genau, daran, und das gilt es irgendwie sich immer vor Augen zu führen, daran scheitern auch äh, normalerweise immer Revolutionen, also in, in nahezu allen Fällen scheitern Revolutionen nicht an, an den Massen und an ihrem Willen irgendwie das System zu überwinden, sondern schlussendlich an der Führung, die nicht bereit ist, den Weg bis zu Ende zu gehen, die eben ihre, ihre Ideen nicht äh, sonderlich scharf hat, sondern äh, im Gegenteil schlussendlich darin ändert irgendwie den Status Quo, das System selber zu, äh, zu verteidigen und zu erhalten. Genau, wir als Organisation stützen uns irgendwie primär auf äh, Marx, Engels, so als äh, Begründer äh, des Marxismus, äh, Lenin und Trotzki, großen Führer irgendwie der, äh, der Oktoberrevolution in Russland und eben auch auf Ted Grant, den ich irgendwie äh, zu Beginn schon genannt habe. Und wieso machen wir das? Weil das irgendwie die sind, die irgendwie so die, die schärfsten Klassenideen so gehabt haben, äh, analyse äh, der Gesellschaft und Prognosen, Perspektiven irgendwie aufgestellt haben und ihre Ideen irgendwie am, äh, am schärfsten, schärfsten gehabt haben. Heißt das irgendwie, das waren perfekte Menschen, denen irgendwie keine Fehler passiert sind? Nein, im Gegenteil, sie haben irgendwie teilweise massive Fehler gemacht, so. aber das Entscheidende war, dass sie diese immer rechtzeitig korrigiert haben, sobald die Realität irgendwie in eine andere Richtung gegangen ist. Das, ich glaub, das ist, glaube ich, das Entscheidende. Es gibt allerdings eine Ausnahme, wenn sie das nicht gemacht haben, und es ist ziemlich banal, nämlich einfach, wenn sie gestorben sind, bevor die Realität sie irgendwie äh, korrigieren hätte können. Klingt zwar banal, aber wir müssen uns glaub, vor Augen halten, dass jeder, der seine Perspektiven, seine Prognosen nicht irgendwie in der Realität äh, angleicht, falls sie sich irgendwie als falsch erweisen, gleichzeitig irgendwie tot ist, nur halt nicht physisch, sondern äh, politisch. <lacht> Nein, es ist einfach verklacht so ist. Das ist aber der einzige Gag, der vorkommt. Die wir mal <So>. <lacht> Gehen wir weiter zur Frage, was ist Trotzkismus? Ähm, also, wie man schon irgendwie erkennen kann, so diese Linie Marx, Engels, Lenin, trotzki äh, ist glaube ich wichtig zu sehen, dass eben, wie es oft so dargestellt wird, dass es nicht isoliert ist. So Marx hat seine Ideenwelt, Lenin seine, genau, wir Trotzkisten haben unsere Ideenwelt, sondern die stehen irgendwie in einer Linie, in einer Tradition, äh, Tradition eben des revolutionären Marxismus. Und <lacht> die Weltsituation ändert sich halt ständig und somit. Äh, reicht es nicht irgendwie alte Formeln und alte Theorien nur zu wiederholen, sondern sie müssen irgendwie der, der veränderten Situation angeglichen werden, müssen darauf irgendwie angewendet werden. Und das ist halt de facto der Trotzkismus, einfach die, die Weiterentwicklung des Marxismus durch Trotzki äh, in eben einer äh, Episode der so kompletten Veränderungen, was irgendwie alles über den Haufen geworfen hat. Äh, und das wahrscheinlich wichtigste Verdienst von Trotzki ist eben, dass er nach, äh, nach Lenins Tod und nach dem, äh, der Stalinismus im Prinzip die russische Revolution komplett erwürgt hat den Marxismus, das Banner des Marxismus aufrechterhalten hat, es verteidigt hat und es auch de facto weiterentwickelt hat mit einem Batzen von neuen, neuen Phänomenen, die Auftrag sind. Nur als Beispiel, zum Beispiel die Analyse des Faschismus. Genau. Und Stalinismus im Gegenteil hat nicht nur... Physisch so die Revolution erwirkt, hat irgendwie Revolutionäre verfolgt, umgebracht, irgendwie in, in Lager gesteckt, äh, sondern auch äh, politisch, ideologisch totale, totale Kontrarevolution dargestellt, mit allen Ideen des Marxismus irgendwie gebrochen, ähm, hat sich damit zufrieden gegeben, oder was ich gesagt, bewusst einfach nur sehr sch schablonenhaft Lenin-Zitate aus dem Kontext gerissen, um halt ihre, äh, ihre Sicht der Dinge, so die bürokratischen Eigeninteressen äh, zu legitimieren. Was, zur, was einfach zum. Äh, zur Revision von Marxismus auf jeder Ebene geführt hat. Und mit diesen Ideen, äh, die politisch komplett kontrevolutionär waren, das hat zu, äh, zur Niederlage von allen Revolutionen geführt, die die Kommunistenparteien aber de facto anführen hätten können. Also begonnen mit der chinesischen Revolution, spanischen Revolution, deutschen Revolution. Es gibt Latte an listen die, äh, die der Stalinismus, weil er eben schon komplett falsche Ideen gehabt hat, aber die Größe hätte ihm mehr als ausgereicht so. Ähm, Genau, das, deswegen diese Revolution äh, komplett gegen die Wand gefahren hat. genau Trotz gegründet also im Kampf gegen den Stalinismus äh, zuerst die linke Opposition zu den 20er Jahren äh, und schlussendlich äh, auch eine neue internationale, die vierte internationale, äh, wo einer ganzen neuen Generation die Methoden und das Verständnis irgendwie des Marxismus beibringt. Und jetzt kommen wir eigentlich zum Ausgangspunkt. Irgendwann. Ich hoffe, ich habe nicht schon zu lange geredet. Jetzt kommen wir zum Ausgangspunkt des äh, Referats, nämlich was ist irgendwie nach Trotskis Tod äh, passiert? Wie hat sich da der Trotzkismus weiterentwickelt? Vor allem rund um unsere Strömung. 1940 äh, wird irgendwie Trotzki in, in Mexiko ermordet vom äh, stalinistischen Agenten und damit ähm, damit ist eigentlich die vierte Internationale ohne ihren politischen Führer, ohne ihren äh, ohne ihren theoretischen Kopf und es hat sich einfach herausgestellt, dass kein anderer äh, der Führer, der sogenannten Führer der vierten Internationalen, dazu äh, fähig war, diese Lücke irgendwie zu füllen und diese Situation, äh, die sich vor allem nach dem zweiten Weltkrieg total verändert hat, äh, neu einzuschätzen, neu zu äh, analysieren, also nachzuschärfen, irgendwie die, die Analyse. Äh, was zu totalen Desorientierungen geführt hat, äh, der Internationalen. Äh, und als Resultat äh, eine Spaltung irgendwie in allen Richtungen. Also ist diese Internationale in jedem Land irgendwie und international. Äh, komplett zerfallen, schlussendlich in den, in den folgenden Jahrzehnten. Äh, und bevor wir irgendwie zur Zeit Grant kommen, was der für eine Rolle gespielt hat, ist irgendwie wichtig zu sehen, dass äh, dadurch, dass die irgendwie nicht die politische Autorität, das politische Verständnis gehabt haben, diese Situation neu einzuschätzen und das irgendwie zu diskutieren, äh, haben sie im Prinzip das mangelnde Verständnis des Marxismus ersetzt durch äh, bürokratische Methoden, durch Intrigen, durch, äh, durch Ausschlüsse und so weiter, anstatt irgendwie offen politische äh, Probleme zu diskutieren was, äh, was ein sehr, sehr verbreitetes Phänomen ist, vor allem in kleineren Gruppen, aber, ja, nein, das kann man nicht sagen, in, in vielen Gruppen, wo es einfach nicht, äh, nicht die Tradition, nicht das Verständnis gibt, dass man primär politische Ideen gegeneinander diskutiert, äh, und zwar bis zu Ende und nicht irgendwie mit bürokratischen Methoden agiert. Äh, genau, Genau, und es ist, ich glaube wichtig zu sagen, dass unsere, unsere Interventionen genau in der, in der Tradition stehen. Wir sind irgendwie keine pluralistische Organisation. Es macht irgendwie keinen Sinn, dass wir drei, vier verschiedene, sich widersprechende Meinungen als Organisation vertreten. Aber in der Organisation gibt es irgendwie viele verschiedene, ja, viele. manchmal gibt es irgendwie vers äh, verschiedene Meinungen, die sich widersprechen. Aber dann, äh, dann äh, gibt es nicht irgendwie dass man sich nur der Autorität der Mehrheit irgendwie beugen muss, sondern dass in erster Linie diese politischen Ideen äh, ausdiskutiert werden, bis zum Ende. Dass man, dass man Diskussionen nutzt, um das politische Niveau zu heben von der Gesamtorganisation äh, und nicht von Anfang an nur mit Hierarchie und Autorität äh, diese Probleme bewerkstelligt. Äh, Gibt es ein gutes Beispiel äh, von, eben von unserer britischen Organisation? Ich glaube, das war so in den 70er Jahren, wo äh, ein Genosse äh, so ein Papier geschrieben hat, recht lang, so 100 Seiten, wo eigentlich jeder, Print, jeder grundlegenden These so der Internationalen widerspricht. Und damit hat er irgendwie Werbung gemacht in der Organisation, aber halt nicht nicht offen so auf in den Strukturen, in den Ortsgruppen oder sonst was von der Organisation, sondern halt um so hinterrücks seine, seine Leute zu gewinnen und so um sich aufzuspalten. Äh, als, wir davor rausgefunden haben, äh, als wir davon herausgefunden haben, als wir davon als wir davon erfahren haben, was haben wir denn gemacht, obwohl echt wenig Zeit war bis zur nächsten Konferenz? Äh, haben wir dem einfach Platz geboten und haben gesagt, er soll seine Ideen präsentieren. Jeder hat gleich viel Zeit. Äh, das Dokument wird irgendwie ausgedruckt, wird ihm zur Verfügung gestellt. Äh, und die nächsten, die nächsten Monate diskutiert man das irgendwie in der gesamten Organisation. Äh, und das, das Resultat war davon, dass nur eine Handvoll Leute, glaube äh, mit dem mitgegangen ist. Es gab irgendwie diese Spaltung. Aber der Rest ist viel schärfer und klarer irgendwie. Äh, hat sich viel schärfer und klarer irgendwie in die Arbeit machen können. Das gesamte Niveau von der Organisation hat sich irgendwie heben können durch diese äh, Diskussion. Genau, und das ist so der Umgang äh, mit, mit politischen Diskussionen, mit äh, sich widersprechenden Meinungen und nicht mit Intrigen oder bürokratischen Methoden zu, äh, zu handeln. Genau. Und eben unter diesen äh, im Gegensatz zu der Führung der internationalen, wo irgendwie keiner. Äh, fähig war, diese veränderten Situationen äh, zu analysieren. <lacht> Im Gegensatz dazu war Ted Grant, der, der, wo das irgendwie im klarsten gesehen hat, ähm, er ist vielleicht kurz zu seiner, zu seiner Biografie. Er ist irgendwie aus Südafrika äh, schon als, als gefestigter Marxist und Trotzkist. 1934 nach London äh, emigriert, äh, weil Südafrika einfach extrem schwierige politische Lage gab. In London äh, viel bessere Bedingungen, äh, wo wo er mit einigen anderen äh, in der, der Labour-Party schlussendlich mit einer kleinen Gruppe angefangen hat, Arbeit zu machen, irgendwie keine Zeitung verkauft hat im Hyde Park, im Speakers Corner, der früher irgendwie noch politischer war und jetzt nur noch verrückte religiöse Spinnen da rumlaufen ähm, und irgendwie ein Arbeiterviertel und so irgendwie die ersten, äh, Arbeiterviertel in die Zeitung, verteil, äh, Zeitung verkauft, Flyer verteilt und so irgendwie die ersten Mitglieder gewonnen hat. Aber massiv kleine Gruppe, aber irgendwie klare Ideen und dedicated people. Genau, und das Entscheidende waren eben diese richtigen Ideen und die richtige Orientierung, ähm, dass man primär irgendwie so in der Jugend gearbeitet hat, dort äh, direkt in der Jugend von der Labour Party äh, reingegangen ist, was auch damals noch, äh, noch Trotzkis Vorschlag war äh, vor seinem Tod, weil einfach äh, so die ersten, die ersten Rekrutierungen von den Zehntausenden jungen Arbeitern kommen, die einfach in die Labour Party reinströmen, weil sich die total nach links bewegt hat zu der Zeit. Ähm, genau. Mit den richtigen Ideen und richtigen Orientierungen haben, äh, haben sie irgendwie die ersten, äh, ersten Schritte gemacht, und die Organisation aufgebaut, die ersten großen Erfolge, das ist irgendwie interessant sich anzuschauen, gab es während des Zweiten Weltkrieges. Ähm, genau, was macht dann irgendwie revolutionäre Politik aus? Äh, es besteht irgendwie nicht darin, abstrakt von Sozialismus oder Revolution zu reden, ähm, <lacht> sondern es irgendwie konkret aus der, aus der aktuellen Situation herzuleiten, aufzuzeigen. Genau. Und im Zweiten Weltkrieg äh, ist, glaube ich, umso wichtiger, weil, weil da kam die Situation auch um einiges anders, wie man es irgendwie früher noch in, in Kriegen so als Revolutionäre diskutiert hätte. Äh, so früher, vor allem, äh, vor allem so um Lenin, weil man so, äh, weil die grundsätzliche Perspektive, die, die Niederlage der eigenen, äh, der eigenen herrschenden Klasse, so des eigenen Landes, ist, ist das geringere Übel. So. Es, es, geht drin, äh, es geht darum, zuerst den. Äh, zu, sozusagen den von im eigenen Land äh, zu begegnen und den, äh, diesen, äh, mit, mit der äh, Kraft der Arbeiterklasse zu, äh, zu bezwingen, und nur so, äh, nur so kann man irgendwie diesen Krieg beenden. Äh, was komplett, äh, komplett stimmt und komplett richtig äh, gilt, aber vor allem, vor allem diese Trotzkisten, äh, die führenden in den Internationalen, haben nicht, nicht die veränderte Situation irgendwie begriffen, sondern haben das irgendwie nur mechanisch wiederholt. Äh, also ein Beispiel dafür ist, die damals, glaube offizielle Sektion der, der vierten Internationalen, RSL, Revolutionary Socialist League wahrscheinlich, ja. die, die, die das irgendwie mechanisch wiederholt haben, die so offen, offen gesagt haben, und da, wo man irgendwie den Krieg gegen den Faschismus gerade geführt hat und gegen Hitler, die offen gesagt haben, der Sieg Deutschland ist irgendwie das geringere Übel, als wenn Großbritannien diesen Krieg gewinnt, mit dem sie natürlich überhaupt niemand so äh, gewinnen haben können. Im Gegensatz, als sie Resolutionen der Labour Party äh, verabschieden wollten, sind sie instant ausgeschlossen worden. <lacht> Weil sie irgendwie in erster Linie darum, und das war irgendwie der Spirit der kampf gegen Faschismus irgendwie zu gewinnen, da, darum ist sie irgendwie gegangen. Ähm, anderes Beispiel aus Frankreich, Pierre Frank, äh, ebenfalls ein Trotzkist, äh, einer dieser Führer der Internationalen, <lacht> der damals, der Zeit, wo, gerade wo Paris von den Nazis äh, besetzt worden ist, oder Frankreich von den Nazis besetzt worden ist, ähm, dazu, aufgerufen, äh, dazu aufgerufen hat, die, die Fabriken zu übernehmen, die Betriebe zu besetzen. Und das war halt der Zeit, wo, äh, wo die Arbeiter freiwillig 18 Stunden am Tag gearbeitet haben, eben gegen Hitler und gegen, äh, gegen, äh, gegen Nazi-Deutschland den Krieg zu führen, wo natürlich niemand damit gewonnen hat, äh, wenn du sagst, du musst irgendwie Revolution machen, die Betriebe besetzen. Genau. Also, man muss irgendwie von der aktuellen Situation ausgehen. Was, was haben unsere Genossen dort für Arbeit gemacht? In erster Linie an diesem, äh, ähm, ja, an dem angeknüpft, das ist, nämlich an, an diesem äh, Wille, unbedingt den Faschismus irgendwie, äh, zu zerschlagen, was absolut, verständnisvoll, äh, was absolut, absolut verständlich und unterstützenswert ist. Und vor dem Ausgangspunkt äh, die Notwendigkeit von revolutionärer Politik erklärt. Also wir haben irgendwie in Betrieben, in Komitees, in Gewerkschafts Gewerkschaftssektionen Arbeit gemacht und haben gesagt, ähm, wir stimmen mit euch total überein, dass Hitler unser Feind ist, wir sind aber, äh, wir sind keine Pazifisten, wir sind dafür, dass man die Nazis besiegt, wir können uns dabei aber nicht auf Churchill, also irgendwie auf, die herrschenden, äh, auf die herrschende Klasse verlassen, da steht jeder, dass diese Hitler selbst stürzen, weil früher haben sie irgendwie noch unterstützt, haben, äh, haben zugesehen, wie die deutsche Arbeiterbewegung von äh, Hitler irgendwie lautstark äh, niedergeprügelt und vernichtet worden ist. Ähm, und deshalb äh, fordern wir konkret dazu auf, dass die Labour Party, die einfach äh, davor massiv geflutet worden ist von neuen äh, jungen Arbeitern, also in der Zeit vom Zweiten Weltkrieg, dass die Labour Party die Koalition irgendwie bricht, äh, die irgendwie den Krieg, äh, die Kriegspolitik aufrechterhält, die Koalition bricht und äh, sozialistische Umwälzung in der Gesellschaft irgendwie einleitet äh, und durchaus die, die Macht irgendwie dazu hat. Und so kann man irgendwie einen revolutionären Krieg äh, gegen Hitler führen, nicht, äh, nicht irgendeinen halben, nicht irgendwie Halbheiten, weil das war auch die Zeit vielleicht ein bisschen historischer Kontext. Äh, de facto hat ähm, die USA, Großbritannien, alle, alle so westlichen Mächte... Mächte nicht ihre, ihre ganze Kraft irgendwie in den Krieg geworfen, sondern gewartet, bis, bis Hitler den, Kampf, äh, den Krieg mit der Sowjetunion äh, bis zu Ende führt, bis irgendwie beide total ausgelaugt sind, bis irgendwie der Kommunismus vielleicht besiegt ist. Äh, und dann wollten sie sich erst irgendwie einmischen. Also es irgendwie entscheidend, hier die, die äh, herrschende Klasse offen an den Pranger zu stellen, aber vom Ausgangspunkt her, wie gewinnen wir irgendwie den Krieg gegen den Faschismus? Genau. Und gleichzeitig äh, haben wir irgendwie unter... Ähm, Genau, der deutschen äh, Kriegsgefangenen ebenfalls Arbeit gemacht, äh, eigene Zeitungen irgendwie hergestellt, um äh, die wieder zurück nach Deutschland gehen die irgendwie sozialistische Agitation dort machen können. Äh, also ebenfalls keine, keine nationalistische Politik, wo es nur um Großbritannien geht, die irgendwie den Krieg führt, sondern eben äh, um die Arbeiterklasse um, äh, international. Genau, und so war es eigentlich massiv erfolgreiche Arbeit. Und man hat wo man davor irgendwie nur eine Gruppe von acht Leuten gehabt hat, hat man massiv Gehör gefunden bei Arbeitern, bei Soldaten, in der Flotte, um, also in der Armee. Um, einige, äh, einer von unseren Genossen ist sogar, es gab so Parlamente in der Armee, wo man de facto so ein bisschen demokratische Freiheit bekommen hat, um in der Armee politische äh, Diskussionen zu führen. Und, und einer von unseren Genossen ist auf Basis von einem revolutionären Programm äh, Vorsitzender für seinem so armee parlament in Ägypten worden. Ähm, andere Genossen haben irgendwie politische Schulung von Truppenteilen übernommen. Eine große Forderungen. Äh, merkt man auch, man braucht konkrete Forderungen, nicht nur stark von Sozialismus reden. Eine konkrete Forderung war auch das: äh, So Schulung, so äh, Militär. Äh, ähm, Militärakademien und so weiter uh, demokratisch kontrolliert werden und hier uh, konkret eben für politische Agitation genutzt uh, werden können. Uh, genau. Ein anderer Genosse ist ehren, ehrenhaft aus der Air Force entlassen worden wegen seiner politischen Agitation. Also sieht man auch irgendwie den Druck, dass, uh, dass er nicht einfach rausgeschmissen werden kann, sondern irgendwie versucht wird ehrenhaft in den Hand zu drängen, uh, der dann wieder versucht hat reinzukommen. Und ein guter Gradmeister für eine Folge ist auch äh, immer wieder die Geheimdienstberichte und äh, wenn, wenn man irgendwie den Fokus der, der Polizei auf sich zieht, die de facto angefangen hat, unsere Organisation äh, äh, Spitzel zu schicken. Genau. Gibt es eine lustige Geschichte, ich erzähle aber vielleicht am Schluss, wenn ich noch Zeit habe. Aber dann, das, also das Entscheidende, das ist, diese Episode soll irgendwie die äh, flexible Taktik so von... Notwendigkeit von flexiblen Taktik in so veränderten Situationen äh, darstellen und wie man so revolutionäre Arbeit konkret macht. Ähm, aber das Entscheidende dann für, äh, für die vierte, vierte Internationale und wie sich das weiterentwickelt hat, war eigentlich die Situation nach dem Zweiten Weltkrieg, die sich komplett anders dargestellt hat, ähm, als Trotzki <lacht> und eben die ganze Internationale noch diskutiert haben vor dem, vor dem Weltkrieg. <lacht> konkret war die Prognose... Also konkret hat sich die Prognose von trotzdem fa äh, falsch herausgestellt, Ende des Zweiten Weltkrieges. Es ist alles total anders gekommen, was er nicht überraschen äh, muss, weil ein Weltkrieg ist irgendwie voll von schnellen und scharfen Wendungen. Genau, also das, äh, äh, das kann man nicht alles irgendwie... Wieso lachen? Alter. Okay. Um, Genau, da kann man irgendwie nicht alles prognostizieren und deswegen ist es wichtig, das irgendwie instant nachzuschaffen, wenn sich die Realität irgendwie, ähm, wenn, die, wenn die das irgendwie verlangt. Äh, was hat sich konkret das falsch herausgestellt? Trotsky hat mit der Niederlage der Sowjetunion gerechnet, äh, ebenfalls auf Basis des Stalinismus, der irgendwie damals ich glaube, 80% oder so der Armee und der Offiziere irgendwie äh, umbracht hat, weil er irgendwie Angst gehabt hat, dass sie, ähm, äh, Angst gehabt hat, dass... Äh, dass sie eine revolutionäre Opposition gegen ihn darstellen, also noch so alte, alte Garde der Revolution de facto. Aber schlussendlich hat die Sowjetunion eben trotzdem den Krieg gewonnen und ist massiv gestärkt hervorgegangen. Und die zweite, genau folgende aus der Prognose, wenn die Sowjetunion den Krieg verloren hätte, ist immer kompletter kompletter Umsturz irgendwie, die ganzen politischen Situation enorme Schwächung bzw. Zerstückelung der alten Parteien, der Sozialdemokratien und der Kabinen der kommunistischen Parteien. Und auf der Basis irgendwie die trotskistische Internationale als neue Massenkraft irgendwie entstehen hätte können. So. Das war irgendwie die Prognose, aber es kam irgendwie komplett anders. also Die Sowjetunion hat den Krieg gewonnen, Stalinismus war historisch enorm gestärkt. Osteuropa ist nach dem Modell des Sowjetunion. Irgendwie, haben sich nach und nach bürokratische Arbeitsstaaten also Staaten, entwickelt und dadurch haben wir Sozialdemokratie und äh, stalinistischen äh, KP noch in jedem Land die Möglichkeiten der Autorität besessen, äh, jede revolutionäre Bewegung, die es gegeben hat, nach dem Weltkrieg zu verraten und äh, in der Sackgasse zu führen. Also in Italien, in Frankreich, Griechenland und so weiter. Genau, also es hat sich irgendwie komplett verändert dargestellt. Und gleichzeitig äh, hat die Situation, die enorme Vernichtung durch den Krieg, äh, die Möglichkeit gegeben, dass sich die Weltwirtschaft und nie dagewesenen äh, Niveau entwickeln kann, als massiven Wirtschaftsausschwung gibt, und zwar über Jahrzehnte hinweg. Äh, was alles in allem einfach bedeutet hat, dass sich äh, reformistische Ideen enorm festigen hat können, dass sich Vertrauen in das System, in den Kapitalismus enorm gefestigt hat. Äh, weil eh, wenn es eh Wohlstand irgendwie, äh, da ist, dann gibt allen irgendwie besser geht, wenn man irgendwie aufbauen kann, dann stimmt er das, was, was man immer so erzählt über die, über die Marktwirtschaft, jeder muss arbeiten, jedem geht es besser, immer mehr Wohlstand für alle. Ähm, so war es natürlich nicht, aber das war zumindest der Eindruck. Genau. Und was hat das politisch bedeutet? Äh, Ted Grant, hat, hat hat eben gesagt, dadurch, dass diese Ideen von die Ideen, das Vertrauen in das System enorm gestärkt worden, haben die Revolutionäre unglaublich schwierige Zeit vor sich, äh, weil sie de facto für Jahre und Jahrzehnte gegen den Strom schwimmen müssen äh, und in der Situation keine, keine große Gewinne, keine große Organisationen irgendwie aufbauen können, aber de facto ihre Ideen, ihre Methoden, ihr Programm irgendwie klar halten müssen, das irgendwie verteidigen müssen gegen allen möglichen Druck, der von, äh, von allen Seiten äh, gekommen ist. Genau. Ah ja, stimmt. Diese anderen Trotzkisten, die irgendwie die Situation nicht verstanden haben, habe ich noch gar nicht gesagt, wie die die Situation analysiert haben. Also einer, einer der Führer, Mandel, hat zum Beispiel gemeint, dass sich die Wirtschaft nie über das Niveau, also in den, in den Jahren, nie über das Niveau von 1938, also vor dem Krieg, herausentwickelt. Es hat irgendwie noch Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg, nach dem Wiederaufbau äh, verteidigt. Äh, und äh, schlussendlich dieser Fehler, irgendwie, wenn er nicht korrigiert wird, dazu äh, zu weiteren Fehlern geführt hat äh, und dann komplett umgeschwungen ist, wo der, wo der Wirtschaftsausschwung halt unleugbar war äh, und zur so Art Kensanismus, so die Krisenlosigkeit des Kapitalismus äh, <lacht> gepredigt hat, was schlussendlich in den 70er Jahren, äh, ja, offensichtlich widerlegt hat, dass Kapitalismus ohne Krise äh, nicht existiert. Genau. Eine andere Sache war, dass, äh, dass, äh, dass, dass die trotzkistische Internationale immer wieder von einem neuen Krieg, vom Faschismus, Diktaturen in Westeuropa gesprochen hat, von einem atomaren Krieg und so weiter. Also alle möglichen, äh, möglichen Schreckgespenste, die, halt, äh, die halt überhaupt nicht die Situation äh, entsprochen haben. Äh, die Situation eher... Äh, Konterrevolution in, in demokratischer Form, also das, äh, wie Ted Grant das irgendwie genannt hat, also dass die, diese ganzen ja, Revolutionen von Sozialdemokratie und äh, von den Stalinisten und so gemäßigtes parlamentarisches Fahrwasser gelenkt worden sind. Also. Genau. Und Gret, äh, Ted Grant hat halt irgendwie ähm, genau diese Ideen immer wieder nachgeschärft. Analyseprogramm sozusagen erhalten, hat irgendwie das Banner des Marxismus aufrechterhalten äh, und gegen diese, äh, diese verschiedensten Ideen äh, argumentiert. Da muss man sagen, ich glaube, er hat wirklich zu fast allen Schlüsselpunkten so in, diese, in diesen Jahrzehnten äh, ausführliche Analyseartikel geschrieben, hat irgendwie so das, das Verständnis, die Methode des Marxismus zu einer eine komplett neuen Generation, bzw. mehreren Generationen beigebracht also so um die 68er-Revolution gegangen ist, um die ungarische Revolution, 1956, um, um die Lage in der kolonialen Welt, um die uh, Revolution in Kuba und so weiter. Um, hat irgendwie alles abgedeckt und ist hier irgendwie in der Organisation uh, in unserer Strömung uh, diskutiert worden, um irgendwie die Theorie, die, die Ideen irgendwie scharf zu halten. Vielleicht... Wie lange habe ich denn noch Zeit? Hat irgendwie... Na, dann mache ich ein bisschen schneller. Genau, nenne ich nur ein Beispiel irgendwie, wieso das wichtig ist, seine Ideen irgendwie scharf zu halten und immer wieder ähm, und gleichzeitig die Prinzipien des Marxismus, äh, des revolutionären Marxismus äh, festzuhalten, nicht irgendwie aufzugeben. Das ist, irgendwie, das ist eine populäre Idee, die nicht nur den trotzkisten sondern de facto fast unter allen Linken so in den 60er Jahren vor allem beliebt worden ist, wo halt viel, viel kolonialen Revolutionen gegeben hat, in China hat es irgendwie... Äh, eine gigantische Revolution gegeben, in Kuba äh, irgendwie angeführt durch, äh, durch Fidel Castro und äh, Guerilla-Armee, äh, in China eben durch, äh, durch eine Bauernarmee und äh, Mao. Und das hat, äh, hat so in der ganzen, <lacht> das hat so in der, äh, in der ganzen äh, welt dafür gesorgt, dass immer mehr Linke weniger Vertrauen irgendwie gehabt haben, vor allem im Westen weniger Vertrauen in die Arbeiterklasse, äh, in, die, in die Rolle <lacht> in der revolutionären Überwindung, äh, der Arbeiterklasse, sondern vor allem eben in Bauernbewegungen, Guerillabewegungen, also in der dritten Welt. Was, äh, was, enorme, äh, was zu enormen Fehlern geführt hat in der Politik, weil spätestens äh, mit der 68er-Revolution, gerade in Frankreich, wo viele dieser Gruppen vor allem unter Studentenarbeit gemacht haben, die halt die Arbeiterklasse komplett abgeschrieben haben als, äh, als verbürgerlich, da geht es irgendwie zu gut, dass sie jemals äh, äh, für Revolution gewinnbar sind, Gerade dort sind sie extrem überrascht worden von, von der Revolution 68, wo de facto innerhalb, also einen Monat lang, die Arbeiter das ganze Land ja, zum Stillstand gebracht haben und schon selbst irgendwie verwaltet haben. Also de facto eine Revolution äh, da war, nur eben von der, von der Führung nicht, nicht zu Ende geführt worden ist. Und da haben verschiedene Trotzkisten, die ja nicht recht groß waren, sogar einige hundert Mitglieder gehabt haben, so in Frankreich, überhaupt. Es klingt irgendwie komisch, aber mit den richtigen Ideen und ein paar hundert Leuten, also Vujibik in Russland waren nicht viel mehr. Kann man irgendwie viel machen, aber man braucht halt schlussendlich die richtigen Ideen. Wie ich gesagt, habe. Äh. <lacht> schlussendlich keine Rolle spielen Können, weil die auf Bauern und Studenten geschaut haben als die, die zentralen Träger von äh, Revolution. Genau. Und jetzt will ich abschließen mit einem Thema, eines der zentralen Themen ähm, ähm, für, für Ted Grant, war immer, oder für uns alle, so als Revolutionäre diskutieren wir, äh, diskutieren Politik immer aus Sicht der Arbeiterklasse und unsere Orientierung auf die Arbeiterklasse und die Organisation. Weil so als Revolutionäre Kleinstorganisation mit 10, 100, vielleicht 1000 Mitgliedern, genau, ist schon was, aber man spielt halt de facto überhaupt keine Rolle, wenn man, wenn man isoliert ähm, isoliert irgendwie in die Arbeiterbewegung herantritt, sondern man muss irgendwie in der Bewegung äh, arbeiten. Das heißt, de facto in die Gewerkschaften und in die Arbeiterparteien, in das, was es halt gibt und wo sich, sich Arbeiter irgendwie aufhalten, was sie als ihre Kampfinstrumente also verstehen, muss, muss dort irgendwie sein. Ich glaube, Lenin hat irgendwie gesagt, so, selbst wenn also es irgendwie in einem Pfadfinderverein Arbeiter gibt, die man irgendwie gewinnen kann, dann gehen wir irgendwie dorthin. So. Und das, das muss halt irgendwie der Spirit sein. Man kann nicht als isolierte Organisation äh, irgendwo am Rand stehen und so appellieren an, an die Arbeiterbewegung. Man muss irgendwie mittendrin drin stehen äh, und das machen und sein Programm äh, offen irgendwie für sein Programm werben. Ähm, und das war auch die, äh, die Methode so des Zentrismus, das de facto eh schon basierend so auf, die, auf die Ideen der kommunistischen Internationalen und, und von Trotzki später basieren also irgendwie so Entismus also für Entry for Eintreten, äh, Dass man eben in, in die Organisation der Arbeiterklasse wirklich eintreten darf für sein, für sein Programm, für ein revolutionäres Programm wirbt und rund um das äh, Mitglieder gewinnt und äh, mehr Einfluss irgendwie nehmen kann. Und so arbeiten äh, arbeiten unsere äh, britischen Genossen eben in den Gewerkschaften der Labour Party. Äh, und das war schlussendlich, äh, diese Orientierung hat schlussendlich äh, unsere Organisation ermöglicht dass von diesen acht Leuten, die irgendwie in den 30er Jahren so eine Gruppe aufgebaut haben, zu den größten, de facto größten trotzkistischen Organisationen äh, worden sind seit der linken Opposition in den 20er Jahren. Ähm, genau, also wer, äh, gerade während Mitte der, der 60er sind die meisten, äh, meisten kleinen Totskistischen Organisationen alle raus aus der Labour Party, ähm, weil sie es irgendwie abgeschrieben haben als, als reformistische Organisation äh, die Führung irgendwie nicht in der Lage ist, die Revolution zu, äh, die Revolution zu gewinnen und deswegen irgendwie mehr Sindling sind, haben sich isoliert äh, am Rand der Arbeitsbewegung zu befinden. Aber eben diese richtige Orientierung, dass man wirklich jahrzehntelang irgendwie in der Labour Party Arbeit gemacht hat, für ein revolutionäres Programm geworben hat, äh, und dort hat die Organisation rund um äh, Militant, kann man damals heißen, <lacht> haben wir irgendwie diese Organisation aufbauen können, schlussendlich äh, die Labour-Jugend, äh, die Mehrheit in der Labour-Jugend äh, gehabt. Ähm, auch in Liverpool, die Mehrheit im, im Stadtverband von, äh, von der Labour Party und äh, Ende der 80er Jahre, meine, das sind alles interessante Personen, könnte man sich im Detail anschauen, ich habe leider nicht die Zeit dazu, aber äh, Ende der 80er Jahre schlussendlich diese große Bewegung gegen die Poltex und gegen die Thatcher äh, angeführt, eher initiiert und schlussendlich die hassenswerteste Frau und Regierung in, in Großbritannien zu Fall gebracht, äh, Anfang der 90er. Genau. Und diese Methode generell ist, ich glaube ich, wichtig, weil es gibt, es gibt viele Organisationen, meistens sehr klein so, ähnlich wie wir, die recht abstrakt so von, von Revolution reden, von Sozialismus reden, ohne das eben ausgehend von, von der Arbeiterbewegung, von ihrem Bewusstsein, von, von dem Kräfteverhältnis zu analysieren und ausgehend von dem zum Erklären. So, es reicht nicht irgendwie nur von revolutionären Ideen zu reden, man muss irgendwie an die Klasse, an die Arbeit und an die Massen irgendwie bringen und äh, muss sie irgendwie erklären können. Z dazu braucht es die richtigen Methoden. Genau, ich also kann ich nur sagen, studiert die Ideen, überzeugt euch davon, das sind irgendwie die richtigen. Es gibt irgendwie viele Bücher, viele Genossen, mit denen ihr gerne diskutieren könnt. Und ja. Nice.